Mein Dienstbeginn ist um 5.30 Uhr, eine kurze Dienstbesprechung mit unseren Vorgesetzten, mit den händischen Straßenreinigern, Einteilung in welches Gebiet das wir kehren und uns im Einsatz begeben, dass ich zuerst die wichtigsten Einfahrtstraßen von Graz als erstes erledige, damit der Verkehr dann zu Spitzenzeiten voll rollen kann. Auf der Straßenreinigung wird immer weniger Rücksicht genommen. Deswegen ist das ganz wichtig, dass die das vorher herausputzen, weil sollte dann wieder der Bus oder ein Lkw fahren, würde das wieder alles verweht sein. Also das muss Hand in Hand übergreifen und es muss auch gut zusammen. Man muss gut zusammenarbeiten können. An meinem Job macht mir sehr viel Spaß die Abwechslung, wie ich schon mal gesagt habe, und wenn ich dann wieder privat in der Stadt herinnen bin, dass ich sehe, dass sauber geworden ist, dass nach einem Fest oder nach einer größeren, einer größeren Party, dass wieder wirklich die Innenstadt und die Randbezirke sehr sauber sind. Hallo, ich bin Herbert Krampfel und ich bin als Kehrmaschinenfahrer beschäftigt.